2025 ist Chemnitz die Kulturhauptstadt Europas. Junge Menschen aus dem Kinder- und Jugendzentrum Punkt West in Chemnitz trafen sich in der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt, um in Minecraft ihre Kulturhauptstadt zu bauen und zu zeigen, wie sie sich ihr Chemnitz vorstellen. Äh, wir sind der, auf der Barbarossa Straße und äh, jetzt laufen wir hier gerade an so einem Haus vorbei.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 ist, die da drin wohnen. Ja, genau. Und wir haben dann hier auch viele Bäume gemacht. Nicht nur, weil es der Anteilpark ist, sondern auch, weil wir viel Natur wollen. Das ist unser Strandhotel. Das haben wir für 2025 gebaut, damit die Ausländer, die wir hierher kommen, um die Kulturhauptstadt zu sehen, eine Unterkunft bekommen. Und jetzt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 Also das hier ist der, der, der Kamarkskopf, kopf wenn vereinfacht und etwas größer, dass man halt schon wohnen kann, was ich tue. Und da haben wir was gemeinsam, weil wir haben beide was im Köpfchen. Und der hat eine offene Nase, wenn man da reinfliegen soll, mit einer Leiter, wenn man trifft. Okay. Da kann man hier was anbauen, also ich so. Weizen, Karotten, Kartoffeln, YouTuber köpfe das ist interessant. Und dann haben wir hier ganz viele kleine süße Abschlottels. Hier sind die schon hier drum rum. Ich aber auch nicht. Ich da äh, dann habe ich hier zwei Schränke. Der eine ist Essen, der andere ist für Anziehsachen. Hier ist noch ein Bett. Und da kann man nämlich seine Kiste, da kann man das reinfüllen. So, da kommt dann, und das ist der Palutenweather. Ganz gefährlich. Ah, neuer Tag. Also, also, das sollte das neue Revier sein, ne? Egal. Ey, Tobias. Also, hm. wie es aussieht, wollte ich jetzt zu diesen neuen Revieren ja, gesetzt. Erst weil äh, jetzt Chemnitz Kulturstadt ist und viele Leute heute halt eben, eben, ja, kommen und wir mehr Revieren brauchen. hey Schalk. Hi James, ich sehe, du tust wieder trainieren, ne? Da, weil die Station sehr leer aussieht, es ist es auch okay. Es ist ja nur ein neues Revier. Jetzt nehme ich erstmal meine Uniform und zack und zack. Gehe ich erstmal zur Rezeption.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 Okay, okay. Okay. Mhm. Ihr müsst euch ein paar Tiere noch dazu denken, ähm, ja, weil wir haben noch nicht alles geschafft. Okay. Ähm, hier sind halt Kühe und okay. Pferde und Esel, ja, Pilzkühe ähm, gibt es in echt natürlich nicht, aber man kann ja trotzdem auch trotzdem exotische Tiere in den Zoo. Hier ist ein Spinnengehege. Die Spinnen sind aber leider ausgebüxt. Das ist unser Bienengehege. Hier sind Bienen drin. Gerade sieht man aber nur eine. Das sind, glaube ich, zwei, die aushängen. Mhm. Das ist unser nachgebauter Nether. Ähm, ja, dort haben wir einen ähm, Schreiter reinge, ähm, reingetan. Ähm, halt, hier ist auch noch ein Baumhaus. Ja.